Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's wieder ein Hörspiel. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Zusammenfassung aus der gesamten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja. Hallo? Was denn? Hallo, schönen guten Tag, Herr Geburts, dich. Wie geht's Ihnen Nee, Herr Geburtsfehler. Ah, Geburtsfehler, entschuldigen Sie mich. Wie geht's Ihnen heute? Ich kaufe keine Trading-Scheiße. Was kaufen Sie nicht? Keine Trading-Scheiße. Und was kaufen Sie denn? Ja, ich investiere auch nicht. Ich will auch keinen Scheiß Handelsroboter. das funktioniert sowieso alles nicht, der Dreck. Haben Sie schlechte Erfahrungen, darin und deswegen müssen Sie es nicht näher? Nee. Bin ich bin einfach nur schlau bitte? genug und äh, höre schon an der Stimme, dass du von der Trading-Betrugsmasche bist. Bitte? Ja, so wie ich es formuliert habe, meinte ich es auch. Ich habe ja nicht verstanden, Na Gebur dann würde ich Gebur vielleicht Gebur mal die Gebur Musik Gebur ausmachen und dann könnte man auch ein bisschen besser was verstehen. Dazu wäre vielleicht ein deutscher. Stellt Ihnen, Ihnen die Musik? Stört Ihnen die Musik, Algebor, Geburtsfehler? Nee, deine hässliche Stimme und dein Drecksakzent. Meine hässliche Stimme. Ja, ich finde deine Stimme ganz, ganz furchtbar. Da da haben sich deine Eltern. Warum, warum bleibst ja, du am Warum bleibst du am Apparat, ja. wenn ich eine hässliche Stimme habe? Dein Gesicht stinkt. Meine Gesicht? Ja, stinkt. Weißt du, wie ich aussehe? Ja. Wie sehe ich aus? Hässlich. Hässlich? Und warum ja. bleibst du am Apparat weil ich gerne deine Zeit vertrödel. Funktioniert Was ja auch. Das ja hast du nicht. zu bleiben Herr Geburt, Sie haben schon eine Anmeldung gemacht. Geburtsfehler, nicht richtig. Geburtsfehler, Entschuldigung. Hab, ähm, haben Sie schon Trading probiert? Haben Sie schon mal an meinen Pups geschnuppert? Bitte? Dann wird es höchste Zeit. Was sagst du? Ja. Versteben ich in Dosen. Was, was verkaufen Sie? Furze in Dosen. Ich äh, furze in, Dose, furze in um Dosen. in Dosen. Ja, funktioniert was super. Was ist das? Was ja. ist das? Können Sie es äh, erklären? Ich weiß das nicht. Was ist Furze? Ja, wenn man die Dose öffnet, dann wäre das so, als wäre dein Gesicht an meinem Arsch, währenddessen ich einfahren lasse. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Na, jetzt habe ich doch schon... Schnecke, ich hab's doch jetzt erklärt. Herr Geburt richtig, was ist, was ist dein Nee, Forster? Herr Geburtsfehler. Geburtsfehler. Ja, was ist dein Fotzer? Was? Ich habe sie nicht verstanden. Können Sie es erklären? Haben Sie eins? Was? Eine Fotze? Nee. Was ist das? Können Sie es äh, erklären? Habe ich doch schon. Hey, sagen Sie es nochmal, ich habe ja nicht verstanden. Ich bin nicht also ein eine wiederholte Erklärung kostet 99,99 inklusive 99,99. Ja, dann bekomme ich das, das jetzt auf mein, auf mein Bitcoin-Wallet von dir überwiesen. Ich habe nur 98, geht das? Nee, dann gibt's nichts. Gibt's nichts? Nee, da haben wir keine Rabattaktion okay. im Moment. Okay, dann Geburtsfehler, Sie sind ja. ganz positiv. Ja. Ich bedanke mich, Herr Geburtskristig. Fehler. Schönen Tag noch. Ja, du bist äh, genauso ein fehler. Ja, das ist nicht schlimm. Kann ich mitleben. Ja, yeah, bis ich jetzt. Ja, ja. Mache ich manchmal. Ja. Ja, warum, warum legen Sie auf? Wann, wo? Ja, Herr Eichmann hier. Hoppe. Haben Sie vergessen meinen Name? Nein. Haben Sie vergessen, was Sie mit den Leuten sprechen? Nein. Ich bin Kontomanager. Sie haben auch mit meinem Assistenten gesprochen. Aha. Und wir sind hier für eine Möglichkeit, wohl Kunde oder Leute wie Sie gleich mit uns zufrieden zu sein. Geld Aha. verdienen, Profite erwirtschaften. Können ich wir sprechen Haben Sie Zeit? Ich kenne Sie gar nicht. Kennen Sie mir gar nichts? Ich kenne Sie nicht, richtig. Normal, Sie kennen mir nichts. Ich kann Sie nicht zuordnen. Ich bin Konto-Manager. Wen Herr möchten Herr Sie denn genau sprechen? David Eichmann ist mein Name. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Ihnen, mit Popper Vierzeck. Mit wem? Popper Fiesk. Der ist gerade nicht zu sprechen. Okay. Ich bin... Ich bin... Einen Moment kurz. Entschuldigung, weil ich habe eine andere Linie. Guck mal, ich melde mich von FCM Group. Das ist eine Hauptfiliale. Ja, aber habe ich ja nichts mit zu tun. Aber sie kann nichts so zu tun. Nee. Was bedeutet das? Warum ja. reden Sie mit mir so? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie möchten. Ich möchte mit Ihnen sprechen über Thema. Ne, das habe ich ja gerade schon klargestellt, dass ich nicht der bin, den Sie sprechen möchten. Warum reist du so überreicht? Was? Warum? Was? Reden Sie doch mal ganze Sätze. Ich bin ein Kontomanager. Wissen Sie, was ja. ist ein Kontomanager von einer von Börse? Ne? Börse. Ja. Haben Sie das meine Nummer? zu tun. Kannst du diese Nummer kontrollieren, wo ich Ihnen anrufe? Habe ich nicht. Sie den Namen von meiner ich Plattform. Aber auch schon gesagt. Das, das ich verstehe nicht. Warum Leute wie Sie, früher eine schlechte Erfahrung mit online trading haben? Ich habe mit Ihnen ja, nichts zu tun. Ich habe gar hören noch nie was zu. mit der Bürger zu mit tun. Mit mir ist ja aber keine Chance. auch gerade gesagt, ja, Dass ich mit Ihnen hören nichts mir gut zu tun habe. Lassen Und Sie mich kurz erklären. Nee, Sie reden Lassen nicht Lassen Sie mit dem. Hören Sie mir mal stopp, stopp. zu. Unterbrechen Sie mir nicht. Dann auf. Unterbrechen Sie mir. Sie reden nicht mit der Person, mit der Sie sprechen möchten. Unterbrechen Sie mir nicht. Ja, guten Tag. Schauen Sie mal. Was denkst du? Was du bist? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich bin warum nicht derjenige, mit, warum mit dem Sie sprechen du, warum möchten. Warum Begreifen du Sie das arrogant? Funktioniert Ihr Gehirn nicht, oder wie? Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich bin nicht die Person, mit der Sie sprechen möchten. Auf Wiederhören. Aber, aber Sie haben es selbst selbst. Guten Tag. Hallo. Ja. Wunderschönen guten Tag. Ich mit Herrn Drinker. Was? Herr Reiniger, ja. schön Sie mhm. zu erreichen. Mein Name ist Ela Moser, ich grüße Sie. Es geht um ein inaktives Trading-Konto von Ihnen, welches Sie in der Vergangenheit eingerichtet haben. Sagt das Ihnen etwas? Nein. Kein Problem. Also so, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder dieses Trading-Konto zu aktivieren mit nur einmalig Investition 200 Euro, und wir unterstützen Sie auch mit 200 Euro. Mit 400 Euro beginnen wir das Online-Trading an. Wir setzen alle die Gebühr auf Null und fangen mit Arbeit an. Äh, also das gute andere ist, Sie können mit unserer Finanzexperten zusammenarbeiten werden. Und also Sie haben einen Monat-Testphase <lacht> Testphase und zu testen. Wenn Ihnen nicht unsere Arbeit gefällt, dann können Sie Ihr Geld wieder zurück, zu bedeuten, äh, zurück auf ihrem Konto haben. Also wir sind ein Verwaltungsunternehmen weltweit tätig, spezialisiert im Bereich Böse, Aktien, Kraftstoffe. aber momentan wir sind fokussiert in Devisenhandel, in Forex. Äh, bei uns gibt es eine tolle Möglichkeit, jeden Monat ein Nebenlohn zu verdienen, zwischen 300 bis 400 Euro. Und äh, das gute andere sei ist, äh, also 90% von das Gewinn gehört Ihnen, 10% halten wir als Unternehmen. Wir haben ja auch unsere Finanzexpertin, er kann Ihnen die Möglichkeit besser sich erklären. Kann ich mit ihm vielleicht verbinden? Ganz kurz, fünf Minuten? Was denn? Also mit unserer Finanzexpertin verbinden und er kann die Möglichkeit besser sich erklären. Und was ist denn Ihre Aufgabe? Also... Ihnen zu anrufen und um das zu erklären, wollen Sie das Konto aktivieren oder ganz Ganze schließen, wenn Sie das Konto aktivieren, dann haben wir die Gebühren zu nehmen von Ihnen, wenn Sie wollen das Konto schließen, dann haben Sie die Gebühren zu begleichen, Sie haben das Konto früher gestellt und es ist nicht mehr aktiv auf Ihre E-Mail-Adresse und ja. Also sind Sie sowas wie die Vorarbeiterin für den Betrug? Was für ein Betrug? Sie haben das selber gemacht? Mhm. Genau. Bleibt ja trotzdem Betrug. Betrug, okay. Ich schicke Ihnen die Gebühren, dann begleichen Sie. Dann Nö, ich begleiche gar Sie nichts. Ich. Dann sehen Sie, ob das eine Betrüger mhm. ist oder nicht. Ja, ja, ich weiß ja, dass ihr Betrüger seid. Ha, wir sind Betrüger, dann können Sie schauen will, ob wir Betrüger sind oder nicht. Ja, ihr ruft ja illegal an, also ist ja schon mal ganz klar, dass ihr irgendwas mit Krummdingern illegal, zu tun ja. habt. Ja, wieso haben sie ihr Datum bei hm. uns hintergelassen, sonst hätte ich sie nicht Ja, das angerufen. bedeutet ja nicht, wenn äh, die Daten irgendwo stehen, dass sie da einfach mal so anrufen dürfen, äh, nur weil sie ein paar stehen. Daten Sie bekommen. haben selber gelassen, informiert hm. haben sie und spielt deswegen ja haben sie angerufen. Ja, spielt ja keine Denken Rolle, sie aber sie... Ich rufe sie an, nur weil hm. ich will, oder was? Sie haben das selber gemacht, ich habe das nicht für sie gemacht. Na, scheinbar haben sie ja ein bisschen Langeweile. Sie haben es, nicht ich. Ja, aber Sie sind ja die Betrügerin. Sie sind selber, auch okay, Ja, bitte. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann am Apparat. Grüß dich. Mhm. Wen möchten Sie denn sprechen? Bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Ich melde mich von Online-Trading her. Können wir sprechen, aber die Zeit? Ja, wen möchten Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Herr Poppe. Ach so. Sind Sie Herr Poppe, ja? Okay, nice to meet you. Haben Sie schon Erfahrung mit Online-Trading? Nee. Wie kommen Sie wissen da auf Sie, mich? Wissen Sie, wie Online-Trading funktioniert und was derzeit sicher Investition ist? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich früher gehabt? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Auf dich? Ich komme, weil äh, Sie, Sie, habe, Sie habe bei uns eine Nachforschung gemacht. Ich habe Sie angerufen aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben, und deswegen habe ich Sie angerufen. Mhm. Dann würde ich okay. den äh, Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Bitte? Dann würde ich den Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Sie haben bei verschiedenen Webseiten, Herr, Investing, Amazon, Ebay, Zalando, Bitcoin, Rockstoffe, Immobilien, Nachforschung um welche Daten von Ihnen noch eingegeben. Mhm. Oder sie können sie dann rausnehmen, die Daten. Oder Sie haben sich wegen der schlechten Erfahrung beschwert, um nee. Ihre Geld zurückzubekommen. Nee, aber den Haken können Sie dann, wie gesagt, und wieder rausnehmen. Diese, und diese Daten haben wir erhalten und deswegen bitte wir helfen an den Kunden an. Mhm. Und ich okay. habe sie gerade abgelehnt, die Hilfe. Sie können den Haken wieder rausnehmen. Wieso? Wieso reden Sie mit mir wie ein, so negativ, ja, Person? Was ist das? Ich meinen Sie ich, hier, meinen Sie, ich bin hier mit Ihnen rumzuspielen? Nö, nee, aber ich habe ja gesagt, ich habe keine Informationen. Wir haben Filiale in Berlin. Hm. Wir haben Filiale, das interessiert mich aber weiter nicht. Wir haben Filiale in Frankfurt. Wir haben Filiale in Stuttgart der Börse. Ja, wir auch, haben Filiale das schön, in Österreich. Können Sie ja haben, aber ich möchte damit nichts weiter zu tun haben. Okay, kannst du nur Namen von meiner Plattform schreiben Sie. in deine Zelle, dann kontrollieren? Das heißt Sie, nicht du. Was? Kennen Sie, habe ich Ihnen gesagt. Nee, nicht haben du. Sie nicht gesagt. Doch, Sie haben du gesagt. Kannst du? Ja, das ist falsch. Das heißt, können Sie. Warum? Was ist Sie? Sind Sie eine Frau? Nee. Weil Sie ein Sie Mann sind? Kein Problem. Problem. Ich verstehe, ich verstehe. Ich bin kein Deutscher. Sorry. Eh? Ja, dann sollten Sie in Ihrem Land telefonieren und nicht ich unbedingt komme, in Deutschland. Ich komme, ich komme aus New Jersey. Aber ich arbeite für Deutsche und Österreichische Kunden. Hm? Ich glaube, Hab ich, kein, ich aber weiter kein Interesse dran. Haben Sie kein Interesse daran? Mhm, okay, kein Problem. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, bitte. Ja, bitte. Hi. Denn los? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jonas? Nee. Mit wem spreche ich? Ja, den, den Sie angerufen haben. So, Sie haben Interesse gezeigt im Trading Online, stimmt? Nee. da bist du, da habe ich falsch verbinden. Das da sind Sie falsch verbinden, richtig. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ihnen heißt das. Ciao. Ja? Hallo, einen schönen guten Tag. Ja? Antoniasko, ist am Bachar, spreche ich mit Herrn Bert truge. Ja, habe ich überhaupt keine Zeit. Also, äh, wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Bert, dass Sie... ist mir egal, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Gerd, weiß. Ja. Ich ja. Weiße, ja äh, schön da, Ja, ich heiße Timo Borowski. Ich bin ein Account Manager auf online und Sie haben auf unserer Plattform Ihre Daten hinterlassen, ja, aber bis jetzt haben Sie Ihr Handelskonto nicht aktiviert. Hm, haben Sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, ja, oder etwas nicht Wenn verstanden? Sie kann verstehen Sie, rufen wir aus einer halben Diskothek an. Ich bin so. ein Account Manager also der Online-Handelsplattform. Ich dachte, Sie ja? sind DJ, weil bei Ihnen ist so laut. Ja, ja, haben Sie mich nicht gehören, ja, etwas ja, mit dem ja. Verbindung? Da ich, ich leider, aber ich höre Ihnen sehr gut, ja. Und jetzt etwas besser, liegt oder ich nicht? Das der Verbindung, das liegt an Ihrer Diskothek da im Hintergrund. Nein, wir haben keine Diskothek. Die Musik ein bisschen leiser und, äh, ein bisschen leiser machen. Ja, aber vielleicht, das ist nicht bei uns, vielleicht ist es an dem Offizier. Ja, und und herkommen? Wenn Sie mich anrufen, kann ich von Ihnen kommen. Also, äh, machen Sie doch mal die Musik ein bisschen im Hintergrund leiser, man kann sie ja gar nicht hören. Aha. Äh, können wir zu solche Variante ja ähm, wenn Sie zum Beispiel WhatsApp haben, ja, ich kann ein bisschen, ein paar Worte ja in WhatsApp, die WhatsApp die App, ich haben. WhatsApp gebe ich Ihnen nicht, ich mache Sie mal da ah. die Musik leiser. Ah, ja, natürlich, das ist... Ja, dann versuche ich okay, etwas machen mit dieser Musik, verstehe ich, ja, aber dann werden Sie etwas, äh, etwas später telefonieren, ja? Ja, dann vielen Dank, ja, dann werden Sie... Das ja. sind Sie unseriös... Ja, okay, okay, ja. Ja. Ja, okay, ja. Sie dass jetzt da gut mit der Musik. Hm, bis jetzt nicht, ja. Ja, ja, sie mal mich aus. Nicht, ja aber ich stört Ihnen diese Musik, äh, ja? Ja, ich höre sie ja kaum. Hm, mein Gott, ja, dann werde ich vielleicht nochmals telefonieren, ja? Ja, werde ich so nie so laut, ja, werde ich ja, stehen, ja, ja, da, okay, dann werde ich nochmals telefonieren, ja. Vielen Dank, ja. Hallo guten Tag. Ja bitte mit der mhm. In da, ich da die Antwort geht über Trading Online, online Ich melde mich von Invest CFD. Sie haben ein Interesse gezeigt. Stimmt? Wo denn? In Trading Online, online -Handel. Ja und wo? Bei Online-Investitionen. Ja In und wo? Gut, da oder keiner Ahnung, wo sind Sie gemeldet, Herr? Ja, was müssen Sie doch wissen, wenn Sie sagen, ich habe Interesse gezeigt. Dann müssen Sie doch wissen, wo, wo genau. Bei einer Werbung sind sie gem gemeldet, sie haben deine Daten gegeben, eine E-Mail gegeben und deine Also Werbung Kaltakquise Bitte? Also Kaltakquise Ja Aha, aber sie wissen schon, dass Kaltakquise in Deutschland verboten ist Wir haben eine Chance, wir dürfen das Ihnen und draufhören. Nee, Kaltakquise ist in Deutschland verboten, da gibt es keine Lizenzen für Das wusste ich, dass ich, wir haben, wir dürfen hier Ihnen zu weißt du? Wir haben das Bedarf genommen, deswegen... Am ja, aber rufen ist ja illegal, wenn Sie einfach irgendwelche Daten nehmen. Nein. Und jetzt reden Sie nicht mehr, oder wie? Tja, rufen einfach irgendwo illegal an und melden sich dann nicht mehr und unterbrechen das Gespräch dann, oder wie? Man hat ja genau gehört, dass Sie Ihr Mikrofon ausgemacht haben. Tja, so ist das. Naja, wenn Sie nicht sprechen, dann lege ich jetzt auf. Wiedersehen. Ja, guten Tag. Ja, hast dein Mikrofon ausgemacht. Aber ich höre dich ja trotzdem. Das klemmt wohl die Taste. Der Krach im Hintergrund ist noch zu hören. Tja, wenn du nicht reden willst. Aber ihr habt schöne Musik im Hintergrund. Ja bitte. Ja, ich kann dich hören. Dein, deine Stummtaste funktioniert nicht. Ist nett, ne? Aber, tja. So ist das halt, wenn man billig Telefone benutzt als Betrüger. Tja. Deine Mutti stolz auf Dich, ja. Ja, wen haben wir denn da am Telefon? Ja, hallo, Wunderschönen guten Tag. Schön, Sie mal Apparat zu haben. Mein Name ist Martin Kora und äh, ich bin nämlich gerade von äh, Bitcoin-Info, äh, also Deutschland, wo Sie sich bei uns angemeldet sind. Erinnern Sie sich? Ja, ja, bei der Betrügerplattform da. Aber wissen Sie nicht also von welchem welchen melde ich mich gerade? Ja, von so einer Betrügerunternehmen. Woher wissen Sie das also, dass wir eine Betrüger sind? Nur no, davon. Und dafür, und dafür, also garantiere ich Ihnen, dass Sie eine Anzeige, äh, so von uns Betrüger, bekommen werden. Betrüger, Betrüger, Krimineller. Und? Aber du bist Betrüger bestimmt, nicht uns. Ja, nicht schlimm. Sag mich mal an, mach mal. Aber wofür haben Sie dann so bei Betrüger schon investiert? Hab ich nicht. Häh? Ha? Hab ich nicht. Ah. Was für einen Betrag haben Sie so verloren? Gar keinen. Das ist unmöglich, also, dass Sie bei Betrüger ja. also ge kein Geld so investiert haben. Das Betrüger. Also, äh, ich weiß es nicht, also mit wem Sie so vorher gesprochen haben. Das also interessiert mich nicht. Weil gerade so somit ich mich von der Firma Chartered Investment German. Von der Betrügerfirma, genau, sagte ich ja. Okay. Ich weiß es nicht, äh, okay. Wir sind Betrüger, okay. Hm. So, sagen Okay, wir sind also Kriminelle, kein Problem. Können mhm. Sie äh, also bei der Google so suchen, okay, wo nee. wir sind? Sie haben also bei der Straße, wo wir sind und so weiter? Nee, ich brauche so eine Fake-Adresse nicht? nicht. Wofür nicht? Ich brauche keine Fake-Adresse. Ist doch eher alles gelogen, brauchen... was du mir da erzählst. <lacht> also, einfach suchen Sie uns und äh, äh, werden Sie so sehen, mhm. also, dass wir ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen sind? Okay. Nee, seid ihr ja nicht. Wir sind, wir sind also bei Bafi schon, so schon registriert. Und nee, wenn Sie ihr es seid bei Bafi Ihnen... gemeldet. Aber, aber lassen Sie mich so bis zum Moment aussprechen. Was soll das? Ja, was soll das? Betrügt doch nicht die Leute. Was soll denn das? Also, du hören so. Ja, gucke, jetzt bestätigst du sogar, dass du Betrüger bist. Wenn Sie es möchten, werde ich Ihnen so gerade also die Unterlagen, okay, so per E-Mail oder per WhatsApp so zu senden, dass Sie ja. also eine lizenzierte und regulierte Unternehmen sind. Die, ...die Kinder bei euch im Kindergarten zusammen gemalt haben, die Lizenz oder was? Geh mal weg, du Hörensohn. ich schwieg deine Hochzeitsliste, deine Schwester, dein Frau schlimm. alles. Ja. Du soll Ja. schwieg dich, du Aschler, du verdammter Aschler. Guck, das sagen nur Betrüger am Telefon. Geh mal weg, du, du hören ja. Und du, du bist du Betrüger. Du Penner. Ja, du. Mhm. Nicht schlimm. Und du bist Betrüger. Ja. Bitte. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann hier. David Eichmann von Online-Handel. Können wir sprechen auf der Zeit? Ja, warum geht's denn? Es geht über Trading, über Erfahrung. Mhm. Wen möchten Sie das denn hat... da genau sprechen? Ja, bitte? Wen möchten Sie denn da genau sprechen? Mit Ihnen, Herr. Mit Herr Fierk, Popper. Ach so. Ja. Sie haben schon früher ein Konto bei uns registriert und ich werde für Sie jetzt den, den, den Gutschein, was Sie von uns registriert haben, ja speichern. Deswegen habe ich Sie angerufen. Können Und Sie am Computer gehen, bitte? Nein, nein, nee. Entschuldigung, vorsichtig ja. von anderen Leuten, ja? Vorsichtig von anderen Leuten. Ja, ja, wir sind, nicht, wir sind nicht die gleiche. Ja, aber ihr seid ja Betrüger. Bitte? Ihr seid ja Betrüger. Welche Betrüger? Na, ihr seid Betrüger. Entschuldigung, noch einmal? Ich sagte, ihr seid ja Betrüger. Meine Seite ist Betrüger? Mhm. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Ja, mit einem Kriminellen. Ich bin kriminell, ja? Ja. Okay, für der Sicherheit, dieses Telefonat ist registriert von uns. Hm, das okay? ist schön. Ja. So. So, kein Problem. Und mhm. die zweite, sie haben selbst angemeldet bei investing.com. Nee, deswegen, Wir, trotzdem wir ja. sind eine Hauptsitzfiliale. Nee. Es tut mir leid betrüger. für das Geld es tut mir leid für das Geld, was Sie früher verloren. Habe ich ja nicht, Ja. Sie habe. Sie nee. haben. Aber es ist kein Problem. Keine Sorgen, weil äh, ja, immer, sie, immer, immer, ich fick dich im Arsch, ja, du verfickter Hurensohn. Guck, da ich da keine ich, dass du, Spiele das mit du bist ihnen. Bist. Ja, doch, du bist ja peinlich. Gehen Sie weg von meiner Seite durch wohl. Gehen mhm. Sie mit Betrüger arbeiten, die, du verfickter Hurensohn. Du bist ja peinlich. Jo, wie kann ich Ihnen. Ja, mehr? hallo. Hm. Schönen guten Tag. Ja, ich bin sie gerade mit, mit mehr Herr, mehr, Herr Gerda. Hallo? Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sie sind hier bei Trading Online. Ja, ich habe Sie angerufen wegen der Anmeldung, dass Sie bei uns gemacht haben, Herr Gerda. Nee, ich habe bei Ihnen keine Anmeldung gemacht. Wenn, dann haben Sie bei mir eine Anmeldung gemacht. Ach so. So, Sie sind ein Broker. Nee, ich bin kein Broker, aber ich arbeite bei einer Online-Bank und sorge dafür, dass die Leute ihr Geld einzahlen. Bei einer Online-Bank? Was für eine? Ist eine bekannte Bank. 20. Bitte? fx 24 Trader FX24, aber das ja. ist ein Scam. Ja, richtig. Bitte? Ja und? Ja, Sie sind nicht bei einer guten Firma. Ja, das Gespräch wird aufgezeichnet. Das, äh, ich zeige Sie dann an. Wegen Beleidigung. Ja, ich zeige das mal ein. Ich zeige das mal an. Aber warum war du so da? Warum nicht? Nein, du bist ein Betrüger. Ja und? Also, wie viel ist der, der mindeste Summe da? 250 Euro. Das ist aber zu wenig, also die kann starten? Ja, das ist logisch, aber 1000 gehen auch, aber mehr geht erstmal nicht, das geht wegen Überweisung. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn ich 20.000 einzahle, wie kann ich das machen? Ja, mit Visa oder Mastercard. Ja, aber nicht ich eine Einzahlung von 20.000 mit Visa oder Mastercard machen? Nee, das ist richtig, aber wollen wir ja auch nicht, wir wollen ja die 1000 nehmen und dann party. Aber schick mir, schick mir mal die Bankdaten und ich kann durch die Bankdaten die Einzahlung machen. Nee, das mache ich bei dir nicht. <lacht> aber... Ja, ich schaue so jetzt, du gibst mir keine Möglichkeit, um das Geld einzuzahlen. Doch, mit Bizarre Also Mann. entweder, entweder, entweder zahle ich bei Ihnen 20.000 ein, oder zahlen Sie bei mir 20.000? Nö. Also soll ich dir meine Bankdaten schicken und Sie zahlen 20.000? Nö, ich zahle nichts ein. Sie <lacht> zahlen bei mir ein. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Bin ich richtig mit der Kastan? Nee. Mit wem rede ich bitte? Ja, den, den Sie angerufen haben. Also, Herr, ich melde mich gerne wegen einer Meldung, dass Sie in die Börse gemacht haben. Nee, habe ich ja nicht. Aber, haben Sie nicht? Nee. Und haben Sie Erfahrungen mit der Börse? Nee, will ich auch nicht. Wahrscheinlich einen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schönen Tag, Herr Felix. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja, bitte. Hallo, schönen Tag, Herr Rödiger. Herr Rödiger, hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja. Was ist denn los? Mit wem bin ich verbunden? Mit dem, den Sie angerufen haben. Mit wem bin ich verbunden? Mit dem, den Sie angerufen haben. Mhm. Hallo. Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Für was haben Sie mich angerufen? Hallo. Sie rufen doch mich an. Nö. Wozu haben Sie mich denn angerufen? Hallo. Hallo, schönen Tag. Mhm. Mit wem bin ich verbunden? Wer sind Sie denn? Wieso haben Sie mich angerufen? Sie haben mich angerufen. Nö. Na klar. <lacht> nö, nö. Kann das sein, dass Sie ein bisschen unintelligent sind? Nur sagen Sie mir, wieso möchten Sie mit mir zu reden? Wieso haben Sie mir jeden Tag angerufen? Mich habe ich Sie habe nicht angerufen. Ja, ja, doch. ich habe nee, hier alle ich ihre hab ja gar keine Telefonnummer. Oh, leider. Quatsch. Nee. Sagen Sie mir Ihren Namen bitte? Nee. Nee, wow, was für ein guter Name ist das. Hm. Uff, wir hören uns wieder an. Nicht? Okay. Tschüss Betrüger. Nicht, nicht mehr anrufen, okay? Tschüss Betrüger. Rufe von Ihrer Seite, okay? Ciao ciao, Tschüss Betrüger. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja. Spreche ich mit äh, Gustav? Nee. Mit wem bin ich verbunden? Mit denen den Sie angerufen haben. Achso. Da muss ja ein richtiger Mangel an Betrugsopferdaten vorherrschen. Wieder du, du Arschlo. Was oh, gemacht? Euer, euer System gehackt. Du wirst heute den ganzen Tag bei mir... Es kommt ein Biberputzmann in eurem System herum, wie du bumm. Ja. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Dormann mein Name. Sprech mit Herrn Voldemort. Ja. Herr Voldemort, schön, dass wir Sie erreichen. Dormann mein Name. Ich grüße Sie. Es geht sich einmal um die Strompreisanpassung in Berlin. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass die Energiepreise teurer werden. Und da wollten wir einmal schauen, ob es eine Preisoptimierung noch bei Ihnen möglich ist. Was zahlen Sie denn derzeit an Strom, Herr Voldermot? Im Moment 20 Euro. Also Sie leben ganz alleine? Mhm. mhm. 20 Euro, dann haben Sie auch keinen hohen Verbrauch, ne? Wattenfall Europa-Sales, dort sind Sie ja noch hm hm äh, was verbrauchen Sie jährlich an Strom weiß ich nicht aber ich habe nicht viel 20 Euro im Monat und nicht mehr ja verstehe haben Sie vielleicht eine Jahresendabrechnung wo Sie drauf schauen können gerade eben bitte mhm. nee habe ich nicht da ja, verstehe okay dann bedanke ich mich recht herzlich hm tschüss ja. hallo Hallo, wunderschönen guten Tag. Grüß Sie, Herr Kart, ne? Mhm. Ich habe mit Zerreichen. am Eckardapparat von Beta to Trading Unternehmen. Herr Kart, ich hab's gerade mitbekommen, dass Sie sich bei uns gestern. Trading Unternehmen. Äh, Angemeldet. Mhm. Genau, Trading Unternehmen. Hm, das glaube ich Ihnen schon ja. anhand Ihrer Stimme nicht. Bitte? Das glaube ich Ihnen schon anhand Ihrer Stimme nicht. Also Sie haben gestern mitbekommen, dass Sie sich bei Beta to ein Handelskonto registriert haben, deswegen, gestern habe ich auch telefoniert. Sie waren ja äh, nicht daran äh, dran gekommen auf dem Handy. Deswegen würde ich sie nochmal telefonieren um weiterhin zu fragen, mit was für eine Summe haben sie jetzt gedacht, das gerade zu verdanken. Also das finde Sie seriös, gleich erstmal nach dem Geld zu fragen. Ne? Finden Sie nicht, dass das nicht eigentlich nur Betrügerfirmen so machen? Wie Betrüger? Mhm. Wir rufen an und fragen als allererstes gleich, wie viel eingezahlt wird. Also so geldgierig kann man doch überhaupt nicht sein, das ist doch ekelhaft. Herr eins kann ich äh, Ihnen sagen. Also mit unseriösen Kunden, wir haben nichts zu tun. Also wenn mhm. Sie weitere Fragen haben, für, wegen unserer... Wenn hier äh, einer unseriös ist, dann da. sind Sie das. Nee, Sie sind nee, ein Betrüger, nee. ein krimineller Betrüger. Nee, nee. Das ist uninteressant, was Sie sagen für mich. Verstehen ja. Sie? weil äh, Genau, und damit bestätigen Sie so sogar, dass Sie so Betrüger so sind. Weil sind, nur Betrüger so viele. mit den Kunden umgehen. Hallo, ja, du, hallo. ich habe so viele, so wie Sie. Ach. Verstehen Sie? Jetzt auch noch so... Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Schönen guten Tag, spreche ich mit Sean stein Mhm. Silvia Stein am Apparat. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf Business Community Bitcoin Prime. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Ich helfe Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. So. Und warum äh, rufen wie Sie, ich da äh, Sie da an? Weil Sie da das Daten gelassen haben. Weil ich die Daten äh. gelassen habe, deswegen rufen Sie einfach an. Weil ich Konterberaterin auf dieser Plattform bin. Ja, und was berechtigt Sie gesetzlich dazu? Weil in Deutschland brauchen ja. Sie ein Double Opt-In, um anzurufen. Das haben Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht gegeben. Was meinen Sie damit? Sie haben ja. gestern aber. gut, dass ich das nicht wissen. Kann äh, ich Sie darüber aufklären. Ein Double Opt-In ist ein Häkchen, was ich setzen muss, dass ich dann gleich eine PIN zugeschickt bekomme und meine Telefonnummer für den Anruf verifiziere. Ansonsten könnte ich ja da meinen okay. Nachbarn eintragen oder sonst wen und dann rufen Sie einfach illegal an. Was meinen Sie? Sie haben äh, Ihre Daten gelassen. Schornsteinfeger und der ja, Maladresse... Das ich habe es doch gerade erklärt. Dann müssen Sie zuhören. Soll ich es Ihnen nochmal erklären? Okay, erklären Sie. Ja, Sie dürfen nicht einfach Telefonnummern anrufen, nur weil Sie eingetragen sind. Sie müssen das mit einem Double-Opt-In schützen. Das heißt, wenn irgendjemand bei Ihnen eine Telefonnummer einträgt, muss er auf diese Telefonnummer eine SMS oder einen Anruf mit einer PIN-Code-Durchsage erhalten. Diese gibt er dann auf der Webseite ein, um damit zu bestätigen, dass er auch diese Person ist, die sich da eingetragen hat. Ansonsten könnten Sie jeden anrufen, den ich da eintrage, weil ich ihn gerade privat ärgern will. Und das ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Ziemlich bezauberte Situation. Ich höre diese Information zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das ist aber sehr dass Sie das schlecht. zum ersten Mal hören. Doch, das ist sehr schlecht, weil Sie sich, müssen sich ja mit den Gesetzen auskennen. Äh, das ist alles gesetzlich. Verstehen Sie, Sie haben nee. Ihre Daten gelassen, jetzt bekommen Sie einen Ruf ja, hab von habe ich Ihnen Finanz ja erklärt. Gerade. So ist das nicht sauber. Das ist so nicht erlaubt. Wie Sie es wollen. Also haben Sie kein Interesse im Onlinehandel. Bin ich korrekt? Das hat mit Interesse nichts zu tun. Das hat was mit Fakten zu tun. Sie rufen illegal an. Meinen Sie illegal, wenn Sie Ihre Handynummer und die mailadresse Vornamen, Nachname gelassen, meinen Sie es illegal? Ja, weil Sie keine Bestätigung haben, dass Sie das dürfen haben keine Genehmigung auf dieser Rufnummer. Dann warum anrufen. haben Sie Ihre Daten gelassen? Ja, weil ich damit auf YouTube zeigen möchte, dass da gleich Betrüger, äh, Betrüger anrufen. Und das funktioniert ah, ja da wunderbar. Ah, Sie sind YouTuber. Ja, genau. Alles klar. Aber dann... Okay, ich wünsche einen schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Dankeschön. Danke Ihnen. Ja? Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, Lukas Beck. Ist Mein Name Ich spreche gerade mit den Herrn Trüger. Ja, wie ist Ihr Name? Den habe ich ja kurz durch nicht verstanden. Ja, ich wiederhole gerne nochmal. Mein Name ist Lukas Beck. Beck, ja? okay. Mhm. Ja, ich bin äh, der Finanzberater von der Firma Bitcoin Prime. Und äh, ich habe im Internet gesehen, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Kryptowährung. Ist das richtig? Sie haben das im Internet gesehen? Stimmt das? Haben Sie bei, bei schon mal mit Kryptowährung beschäftigt? Ja. Okay. Wunderbar. Und wie ist das gelaufen, Herr Trüger. Haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht, oder? Ja, gar keine Erfahrungen habe ich damit gemacht, weil bis jetzt äh, ja, war alles unseriös, was dazu gehört. Das war alles unseriös? Ja. Was meinen Sie genau damit? Was, was ist unseriös? ja, naja, zum Beispiel so ein Telefonat. Okay. Ein Telefonat ist unseriös. Ja, wenn es äh, unberechtigt einfach so aus heiterem Himmel kommt, dann schon, ja. Mhm, mh. Aber zum Beispiel, falls eine Telefonat kommt von einer Firma, da wo sie sich auch angemeldet haben, ist dann unseriös immer noch, oder? Insofern dann keine den? Anruferlaubnis äh, dazu erteilt wurde, ist das unseriös, ja. Aber wenn sie zum Beispiel AGBs zustimmen und äh, die Erlaubnis geben, dann? Ja, das das habe getan. Zum Beispiel? Ja, das hab ich vielleicht ja nicht haben getan. Sie auch getan. Nee. Vielleicht haben Sie auch getan. Nee, ich passe schon auf, was ich da so im Internet mache und anklicke. Ja, aber vielleicht haben Sie einmal nicht aufgepasst. Das kann bei nee. jedem passieren. Nee, nee. Das äh, geht also, ja auch gar nicht. Also, Sie machen Weil mit dem Anrufen, da braucht man ja ein Double Opt-in für. Und das würde ja. man ja merken, wenn das Telefon klingelt und einem einen PIN-Code durchsagen möchte. Dann ist das, äh, eigentlich ja. kann man das nicht aus Versehen machen. Also, geht nicht so meinen Sie. Also Sie sind ein Mann, der keinen Fehler macht, quasi. Nö, nee, so habe ich das nicht gesagt. Aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre das ja spätestens beim Double Opt-In aufgefallen. Ah, okay. Mhm. und das ist ja nicht passiert mit dem und Double Opt-In. Halt wie kann der Ganze dann seriös sein? Wie, wie, wie ja, stellen das frage Sie das vor? Das frage ich mich auch, wie das seriös sein kann. Also ich stelle mir das so vor, dass eine seriöse Firma nicht einfach so anruft und dann fragt, ob man gleich mal irgendwie das Konto aktivieren möchte, um dann 250 Euro einzuzahlen und so. Das Vor allem das Witzige Nein, ist, dass das alle Betrüger-Callcenter exakt den gleichen Leitfaden vorlesen. Den gleichen was? Den gleichen Leitfaden, also das, was da auf deinem A4-Zettel steht, oder meinetwegen auch an der PDF auf dem Bildschirm, aber... ...letztendlich ist es ja vorgeschrieben, was ihr da so alles sagen sollt. Es läuft ja immer nach dem gleichen Thema ab und das passiert bei einem normalen Bankberater nicht, der kann frei sprechen und beraten halt. Der hat da keine also, Texte, die er vorlesen muss. Achso, Sie Sie denken, also alle, die ihn angerufen haben, haben quasi wie Roboter gesprochen, das Gleiche gesagt. Machen Sie da, sagt Gewährung, bla richtig? Ja, unter anderem, ja, aber nicht nur. Ah, okay. Okay. Und wie sollte Sie der Ganze funktionieren? Wie stellen Sie es vor? Na, habe ich ja gesagt, in erster Linie ruft eine seriöse Firma nicht einfach so die Leute an. Okay. Und wie ruft diese die seriöse Firma an? Ja, gar nicht. Die einzelnen firma aus gar nicht an. Richtig, die rufen nur dann an, wenn ich mal eine Frage habe. Und sich dann darauf zurückmelden wollen. Aber nicht, wenn dass sie unge äh, unaufgefordert einfach so die Leute anrufen und ihr Produkt loswerden wollen. Das macht eine seriöse ah, so in der Regel nicht. Verstehe. Verstehe, was Sie meinen. Darf ich nur eine, Frage, eine kurze Frage stellen? Ja. Was machen Sie beruflich? Ja, die Frage möchte ich nicht beantworten. Okay. Also, arbeiten Sie in einem Büro, oder? Ja, in meinem kleinen Büro zu Hause, ja. Ah, ja, kleines Büro zu Hause. Okay. Und haben Sie irgendwas für Kryptowährung gelernt oder gelesen? Oder? Ja, da kriegt man ja immer mal wieder was mit, so unweigerlich. Ob ja. man da jetzt will oder nicht, man wird ja damit überflutet. Mhm. Haben Sie schon mal über Bitcoin gehört mit Sicherheit? Wissen Sie, wie wert ist ein Bitcoin jetzt? Nö, jetzt tagesaktuell nicht. Also, ich meine, da war ja mal bei 40.000 oder 60.000 schon. Da ist er dann irgendwann runtergekracht auf 20.000. Ich glaube, ein bisschen höher ist er jetzt wieder. Leider nicht, ist unter 20.000. Achso, sehen Sie, ist sogar schlechter geworden. Was bedeutet, wenn Bitcoin unterfährt? Ja, dann verliert er an Wert. Und was bedeutet das? Naja, dass er weniger wert ist. Na, und was bedeutet das? Naja, dass man Verluste macht. Okay. Wenn jemand Bitcoin hat. Aber wenn man kein Bitcoin hat, was bedeutet Ja, dann macht man keine, hat man keine Verluste, wenn man keinen Bitcoin hat. Genau, und was da noch? Das ist nicht, ich sehe gerade hier bei 19.547 ist der Kurs gerade, also historisches Tief, aber der war schon mal tiefer vor kurzem. Ja, war fast 18.000. Ja, ah, 19.600, ach nee, das ist schon wieder höher. Hier 19.400 war der Tiefpunkt. Ich denke, er war auch 18.000, irgendwas. Ja, 19.300. Ach so, Moment, das ist, das ist die Tagesstadt des... Ach nee, Monat. Monat, ein Tief, das verstehe ich nicht. Ach so, ja doch, Moment, sechs Monate. Ja, aber das Tagestief war jetzt so das höchste. Also war der auch heute schon mal ganz kurz so richtig tief. Ja, richtig. Was bedeutet für Leute, die kein Bitcoin haben? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute halt nicht mitmachen bei dem Bitcoin. Was noch? Ja, Was soll es denn noch bedeuten? Okay. Wenn, wenn Sie etwas kaufen möchten, kaufen Sie ein Produkt, wenn ein teuer Preis hat oder ein billiger Preis hat? Das war grammatikalisch irgendwie komplett Unfug. Wie? Ich sage, das war grammatikalisch Unfug. Der Satz hat jetzt so keinen Sinn ergeben. Nein, ah, nein, ich, ich habe gesagt, was haben Sie dann nicht verstanden? Ich habe gefragt, kaufen Sie ein Produkt, wenn es teuer ist, also wenn es dieser Produkt einen höheren Preis hat? oder ein billiger Preis hat. Wann, ja, wann kaufen? Ist, aber ich weiß ja nicht, ob der morgen mehr hat. Es kann ja auch sein, dass morgen einfach alles zusammenbricht auf dem Markt, weil der Kurs oder der Trend ist momentan nach unten und nicht nach oben. Ja, kann es sein, dass morgen wieder nach unten bewegt. Nehmen wir an, es bewegt nach unten. Nehmen wir an, geht, Sie kaufen ein Bitcoin heute, 19... wie, wie viel haben Sie jetzt, weil Sie haben vor sich? Wie viel 1900? Hm? Ja, 1900, 500, irgendwas. Okay, 19.500. Genau. Nehmen also, wir ja. an, Nehmen wir an, kaufen Sie heute einen Bitcoin, mm -hmm. und morgen wird Bitcoin 17 sein, was würden Sie machen? Das wissen wir ja nicht. Nehmen wir an, es wird 17.000 sein, was ja, würden wa Sie machen? Ja, wir wissen das doch aber nicht. Ich kann doch nicht wissen, was ich machen würde, wenn es noch nicht passiert ist. Ich habe doch keine Nehmen wir an, es passiert. Es passiert, geht 17. Was würden Sie machen? Ja, was soll ich denn machen? Wie gesagt, ich kann es nicht wissen, was ich machen würde, was noch nicht eingetroffen ist. <lacht> Ja, aber wir müssen ein bisschen spekulieren. Ja, genau. Und spekulieren mache ich nicht. Spekulieren ich nicht. geht ganz schnell in die Hose. Für mich bin ich die 19.000 Euro los. Wenn ich mir heute ein Bitcoin kaufe und morgen ist der nichts mehr wert, dann habe ich 19.000 Euro Nasse gemacht. Und das mache ich nicht. Natürlich kann man <lacht> da auch morgen 2.000 Euro mehr haben, aber das... Äh ja trotzdem, dazu muss ja? ich ja, wenn 2000 Euro mehr zu haben, muss ich ja 19.000 Euro investieren. Ansonsten, wenn ich hier mit 250 Euro investiere, habe nah, ich, habe ein Patent wäre. Macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Also, Sie gehen nicht auf die Risiko? Nee. Also, Sie wollen ja. auf sichere Schritte gehen? Ja, ich mache so Sachen, ja. wo ich sicher weiß, dass ich damit Geld verdiene und seriös. Und dafür auch eine Gegenleistung gebracht okay. habe. Verstehe. Haben Sie schon mal von, von Öl gehört? Aktien von Öl, Letzte Zeit dann. Ist ja genau ist das so gleiche Problem. Ist. Da wird ja auch nur rumspekuliert und deswegen ist die Scheiße so teuer. Okay. Von Diesel? Hm, was? Oder nein, nein, lass egal, vergiss es. Von Gold zum Beispiel. Ja. Was ist mit Gold? Das ist genau wie das gleiche. Sie vergleichen Gold mit Kryptowährung und mit äh, Aktien von Öl? Nee, vergleichen nicht, aber das ist ja vom Prinzip trotzdem das gleiche. Nein. Das das ist nicht Gold das ist das auch gleiche. nicht äh, das Gold. was wir haben. Sicherlich ist äh, Gold, Gold immer noch seriöser als viele andere Sachen, als ein digitales Produkt. Aber wenn wenn ich auf einem Markt spekuliere mit einer mit digitalem Gold, wo gar nicht das echte Gold äh, als Ware vorgehalten wird, ist es ja auch wieder nur Spekulation und Quatsch. Schauen Sie. Das gebe ich damit Sie es wissen, Herr Trüger. Gold ist die sicherste. Wo sie es investieren können. Die nee. sicherste. Und Gold, Gold geht nie nach unten. Natürlich ein bisschen nicht. nach unten, nach oben, dass, Ja, du? Und wenn ist ich das schon. Einen Moment kaufe, ist die Kohle aber, genau ja. aber für einen Monat ist es nicht, dass Gold von 100 zu 0 geht. Das kann nie passieren mit Gold. Also zu 0 vielleicht nicht, aber letztendlich, wenn, wenn, ich, wenn ich weniger Geld bekomme, als ich reingesteckt habe, ist es ein Verlust. Richtig, aber mit Gott passiert das nicht. Doch, das Niemand. kann mit Gold genauso passieren. Wenn der Goldkurs Nein. morgen fällt. Nein. Natürlich. Ja, aber morgen werden sie nicht das Geld holen. Lassen sie übermorgen, übermorgen steigt Gott wieder und übermorgen haben sie das Geld. Das weiß man so nicht. Das Ach, weiß man Sie nicht. Sie müssen ob das, das Geld so nicht holen, wenn der Preis untergeht. Das Geld nee. müssen Sie nicht holen, wenn der Preis das untergeht. Nee, das, das, das, das hat da. Nee, das funktioniert so nicht. Gold kann mehr werfen, kann aber auch wieder weniger ha Wert haben. Das ist Nein. einfach so. Der Goldpreis geht nicht kontinuierlich Nein. nur nach oben. Das ist Quatsch. Kontrollieren Sie Gold. Ja, habe ich Ich habe die Statistik hier von Gold auf. Okay, was sehen Sie da? Ja, dass das da genauso nach oben und nach unten gehen kann. Das sehe ich da. Okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Was soll in der Vergangenheit passiert sein? Wie wie ist es die Preis? Wie war die Preis? Ich brauche Ihnen, glaube ich, die Preise nicht vorlesen. Das müssten Sie selber wissen. Ich, ja, nein, schauen Sie, schauen Sie, die, die, die an. Ist das schon mal, Sie, falls Sie sehen, bei Gold ja, Gott steigt einen Tag, geht unter, steigt geht unter, nee. steigt geht runter steigt auch geht mal über einen ganzen steig. Monat gehen oder mehrere Monate hier sogar genau schauen Sie für einen Monat was ist also wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt von Januar angucke war der Goldpreis im Januar am höchsten und jetzt ist er so naja nicht am niedrigsten aber er ist auf jeden Fall weniger wert als im Januar also hätte ich im Januar Gold gekauft hätte ich bis jetzt Minus gemacht durchgehend der Preis ist nicht einmal über das Maximalhoch vom Januar gestoßen Hätte ich auch Verluste gemacht. Mit Gold. Bei Gold waren nicht ganz so extrem die Verluste, na doch, jetzt zum aktuellen Tag schon, hätte ich vor zwei drei Tagen verkauft, hätte ich wenigstens die Verluste halbwegs aufgefangen, hätte aber trotzdem noch 10% Minus gemacht von dem, was ich reingesteckt habe. Und Verstehe. Und würde ich sogar 50% Minus machen von dem, was ich reingesteckt habe. Verstehe. Und wissen Sie, wie kann man diese Verluste vermeiden? Gar nicht, weil man nicht weiß, wie sich kurz entwickelt, das kann man höchstens schätzen und hoffen, dass dann die Schätzung eintrifft, aber ich kann ich kann niemals wissen, wie der Markt sich morgen entwickelt. Das kann man im Voraus nicht wissen. Ja, Sie können es nicht wissen, aber denken Sie, gibt es Leute, die das wissen können? Nee, weil die Leute haben ah. alle keine Glaskugel. Vielleicht, aber denken Sie, das gibt es Leute, die sowas wie sogenannte Signale kaufen können? Das macht grammatikalisch wieder keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nee, so wie, die, so wie Sie das jetzt gesagt haben, macht das keinen Sinn, nee. Ja, aber Sie wissen genau, was ich meine. Nee, das ist ja das, das, ist das Problem gerade. Ich, ich weiß nicht, was Sie meinen. Zum Beispiel, Sie wissen ja schon, die ganze Böse bewegt, bewegt und dafür gibt es natürlich auch Signale. Zum Beispiel, morgen sagt Olaf Scholz, wir müssen an Strom investieren. Was passiert da? Das weiß man nicht, was dann passiert. Das wird sich dann zeigen, weil man nie weiß, ob die Menschen genauso reagieren, wie es einer gesagt hat. Das weiß man nicht. Man kann das was? nicht wissen. Man kann was? das schätzen und hoffen. Aber Hoffnung ist kein 100%-Garantie. Was, was denken Sie, was kann passieren, falls Elon Musk sagt, für eine bestimmte Währung, das wird die Zukunft sein? Was, was in der Vergangenheit passiert ist, das wissen wir. Aber wir wissen nicht, ob das nochmal so passiert, wie er es gesagt hat. Nur weil er sagt, dass alle ja. äh, nochmal in den Bitcoin investieren sollen, heißt es nicht, dass alle das machen werden. Das weiß man vorher nicht. Okay, aber ich habe nicht gesagt, dass alle Leute machen werden. Aber was passiert mit, mit dem Preis? Wird steigen oder wird tiefer gehen? Ja, nur weil das Elon Musk sagt, passiert mit dem Preis erstmal überhaupt nichts. Ah. Also Sie haben also Sie haben überhaupt keine Idee, wie der ganze funktioniert quasi. ja, naja, ich glaube mehr als Sie. Mehr als ich. So habe ich das Gefühl, ja. Hm. Ich meine, ich bin jetzt ja kein Profi, was das angeht, aber also um alleine das, was ich jetzt gesagt habe, zusammenzukriegen, reicht äh, Laienwissen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das ist schon mehr als die große, breite Masse weiß. Und weil ja hoffentlich wissen es jetzt viele mehr, wie es funktioniert. Herr Trüger, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Was? Wie alt sind Sie? Das ist egal. Und müssen Sie mir nicht genau sagen, über, über 30? Ja, ja. Über 40? Nee. Über 40 nicht, über 30. Haben Sie, haben Sie schon, sind Sie selbstständig oder Geschäftsführer? So könnte man das sagen. Also beziehungsweise ja, Angestellter oder, bitte? Ja, das erste. Also Angestellter? Nee. Selbstständig? Ja. Wunderbar. Das ist sehr gut. Und läuft gut? Sind Sie zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Ja, zufrieden ist man glaube ich nie, was Geld angeht, oder? Aber Auf keinen Fall. Geld ist ja auch nicht das Wichtigste im Leben. Wichtig ist, dass man das zu Hause schön hat und dass es die Familie schön hat und der Rest ist doch egal, oder nicht? Der Rest ist doch nur Luxus. Und Luxus kann man haben. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn es Menschen gibt, die Luxus haben. Wenn sie sich das ehrlich erarbeitet haben. Und naja, Börse hat jetzt glaube ich auch nicht viel mit ehrlich zu tun. Was ist dann Böse? ist mir schwerlich. Ich finde es einfach nicht seriös. Was? Sie finden Böse nicht seriös? Ja. Ich bin meine Liebe. Aber die Leute, die sie, damit zum wollen, auch nicht. Okay. Okay. Aber falls Sie zum Beispiel in einem Monat 100.000 Euro verdienen für, von, von Böse, wird es dann Ihnen egal sein, ob die Böse... ob die Böse... Oder nicht. Ich, meine, ja, ich glaube, Sie das ist das nicht der gehen. Punkt. Der Punkt ist, ob ich mir denn, ob ich dann selber noch in den Spiegel gucken kann, wenn ich das mache. Weil letztendlich, ist, äh, wenn alles, was man an der Börse gewinnt, hat jemand anderes verloren. Genau, Und können Hätte Sie man sich mal schauen, an den Spiegel... Schauen Sie, Sie verdienen einen Tag 5 Millionen Euro, zum Beispiel. Ja, an der Börse hat Sie man hier genau. sondern das hat man sich erhandelt. Das und das ist ein himmelweiter Unterschied. Genau. Sie handeln und verdienen. Sie handeln und verdienen. Verdienen Sie handeln das, und was man wir in die Welt... Moment, hat. Moment. Lassen, lassen Sie die Gespräche... Das <lacht> Sie verdienen in einem Tag 2 Millionen Euro. Nehmen wir an. Nee, bekommen wäre denn das richtige Wort. Nicht verdienen. Verkommen. Verkommen. Genau. Sagen, also wir... Sie unterbrechen mich für vier Worte einfach nur. Das ist so egal. Sie mhm. verstehen, was ich meine. Ich meine, wenn Sie morgen aufstehen, aber mit 2 Millionen Euro, wird Sie denn egal sein, ob böse es ist oder nicht? Nee. Sagen Sie ehrlich. Nee. Was ich Sie meine, natürlich hätte man gerne die 2 Millionen Euro, aber äh, ich finde, das macht dann mehr Sinn, wenn man sich die ehrlich und hart erarbeitet hat und was dafür getan hat. Wenn man dann automatisch mehr dafür bekommt, ohne jemanden anderen dabei zu schaden. Das ist doch, denke ich mal, die Lösung für alle Probleme, die wir haben, oder? <lacht> ähm, Sie sind lustig, Herr Trüger. Nee, eigentlich stelle ich nur das aktuelle aktuelle Geldsystem in Frage. So wie es... Wie das, ne? Also, man, man hatte ja mal ein Wertschöpfersystem, aber das hat ja damit nichts mehr zu tun. Das ist ja bloß noch Profit, Profit, Profit, Dollarzeichen in den Augen, mehr ist doch das gar nicht. Also, wenn jeder das bekommt, was er verdient, dann haben wir doch alle ein viel schöneres Leben. Das der Chef, der hat das für seine Arbeit verdient, dass er das erschaffen hat, aber da, da, kann man, da kann man sich ja nicht drauf ausruhen. Die Mitarbeiter, die dann vielleicht die Arbeit vom Chef übernehmen, die sollten vielleicht das gleiche verdienen, was der Chef mal verdient hat. Weil die machen ja dann die Arbeit, ne? Und der Chef kann dann natürlich prozentual mehr verdienen, das ist ja logisch, aber das war ja seine Idee, seine Schöpfung, aber letztendlich. Finde ich, ist es nicht schön, wenn man Geld damit verdient, indem man anderen Menschen was wegnimmt. Weil meistens sind es die Leute, denen man was wegnimmt, die davon keine Ahnung haben. Und das ist ein Ungleichgewicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und äh, waren Sie schon mal Lehrer? Nee. Aber sie wissen schon, das Welt ist so. Das Leben ist so. Das ja, ist aber Sie ist ja Unrecht. Ja, das ist, ist, ist Unrecht. Muss man wo ja was für das? Ja, aber nur weil Sie das wollen das... Ist, oder wo sie werden nicht das, sie ja. werden nicht das Welt retten. Sie werden nicht das Welt reden. Wieso tun Sie so, als wären Sie keine Ahnung, ein Engel? Ja, aber man kann es doch probieren. Wenn alle so denken würden, das ist doch so leicht. Eigentlich müssen nur alle gleichzeitig mit einmal so denken. Und schon wäre das Problem gelöst. Genauso wie alle jetzt gerade ja. äh, daran denken sich jetzt. Wieso, haben Sie jetzt. Wieso tun Man muss doch nur sich das, nur diese Einstellung ändern. Und schon hätten wir alle Probleme. Nein, nein, aber es lösen. gefällt mir. Schau mal, schau mal, schau mal ganz kurz. Sie tun so, als wären Sie ein guter Mann. Ja. Aber Sie wissen genau, Sie sind kein guter Mann. Ja, ich ich auch nicht, dass so. ich ein guter Mann bin. Aber ich versuch's. Sind Sie ein guter Mann? Weiß ich nicht. Das müssen mir andere erzählen. Das äh, erdreist dich mir nicht selbst zu urteilen. Okay, Sie sind ja kein jeder guter Mann. Sie sind kein guter Mann. Ja, wieso so. tun Sie, als wären Sie ein guter Mann? Ja, weil ich es so, versuche. Wieso, wieso reden Sie so, wieso reden Sie so, ja, das Leben muss äh, gleich sein, dass jeder muss gleich verdienen. Nee, das meine ich nicht. Jeder muss das verdienen, so was ihm zusteht. Ja, was ihm zusteht, ja. mit diesen Richtigkeiten und bla bla bla. So wäre es doch viel schöner. Und wenn wir alles so so. dann haben wir, was, dann haben wir was so. Ja, dann haben wir gar nichts erreicht. Aber trotzdem, so wie Sie sehen, die, die, die, die, die, so wie Sie sehen, die Böse das hat gar nichts damit zu tun, dass sie das Geld von jemand anderem von jemand ja. nehmen, weil auch wenn sie bei ihrem Job irgendwas machen, sie nehmen Geld von jemand anderem. Irgendjemand bezahlt ihnen von irgendjemand holen sie das jetzt. ja aber dann hat der jemand ja gar keinen ah, Mama, Mama. Der hat ja sein Geld wert. natürlich Warenwert hat Verlust getauscht. natürlich hat Verlust nehmen wir an Sie sind ein Elektriker ja Moment Moment Moment nehmen wir an Sie sind ein Elektriker und gehen Sie gehen Sie in Dienst bei einer zu Hause und Sie sagen es kostet 300 Euro ja. zum Beispiel bei der Rechnung Sie können schreiben auch dass es kostet 350 könnte man machen, ja. Aber Sie sagen, es kostet 300 Euro, weil Sie wollen mehr Geld. Sie sagen, ich habe dafür gearbeitet. Ja, dann ist Und das von der Preis meiner Arbeit. Von, von wem nehmen Sie das Geld? Von jemand anderem. Ja, aber derjenige hat Wofür ja das, um eine Sie konnten, Ja, aber Sie können auch 250 nehmen können. Ja. Wieso 300 zum Beispiel? 300, weil Sie wollen mehr Geld haben. Das Und hier bei der, ja der Kunde, die der, der bei der Böse auch. Ja. Bei der Böse auch das ist auch das gleiche. Nee. Sie denken, dass eine Böse Böse Währung, wird Währung steigen, wird Verluste. Dafür, dass ich nichts geleistet habe. Wieso haben Sie nicht geleistet? Sie waren klug, ja Sie geleistet. haben gewusst. Nein, nein, Mann, unterbrechen Sie mich nicht. Sie waren klug, Sie haben gewusst, welche Währung wird steigen. Da haben Sie investiert bei dieser Währung. Nee, das ist nicht. Weil klug die ist steigen, werden, dann ist es nicht ist Ihre Schuld. Das Hat nichts mit Flug zu tun. Auf jeden Fall hat er der ganze mit Flug zu tun. Muss nee. man sehr klug sein. Nee. Und alles alle Prognose machen, alles vorsichtig sein, alle Signale schauen, weil alle bewegt und das Signale. Aber das jo, und dann weiß man nicht. Ja und kann, kann man ja trotzdem sein Geld verlieren. Nein. So. Weil es, gesagt, gibt es, es gibt es Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, die man auch keinen Verluste machen kann. Aber nee. sie wissen sie es nicht, natürlich, das weil sie haben keine Erfahrung. Das gibt keine Glaskugel. Und kein Roboter der Welt kann mich schützen, dass ich äh, Verluste mache. Man kann höchstens einstellen, dass der automatisch stoppt, wenn äh, das danach aussieht, als würden jetzt Verluste kommen. Aber wissen tut der Roboter das im Voraus auch nicht. Weil dann genau. wir doch Aber Verlust... Ein. das fängt ja schon damit an. Dass, warum, warum sitzt du überhaupt am Telefon? Du könntest doch so reich sein, dass du gar nicht mehr telefonieren musst. Macht doch gar keinen Sinn. Wer hat gesagt, dass ich nicht reich bin? Ach so, und als Reicher hat man dann als Hobby in einem Callcenter zu sitzen und die Leute anzurufen. Das ergibt natürlich ganz viel Logik. Ich habe nicht gesagt, dass ich zufrieden bin. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich arm bin. Aber vielleicht muss ich du dann gesagt, in dein System in, investieren, dass du mehr Geld wieder reinsteckst. Und dann brauchst du doch nicht zu ja, telefonieren. Das, ich das noch machen, aber das kann ja. ich nicht alles in einem Tag schaffen, oder? Ja, aber ich dachte, die Firma, die ist schon jahrelang am Markt. Dann frage ich mich, warum du jetzt noch nicht seit Jahren reich bist. Kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie du das erklärst. Mach ich das bin zufrieden. Sinn. Ach. Natürlich mal Sinn, ich zufrieden bin, bin zufrieden. Und weil du zufrieden bist, willst ja. du dann noch arbeiten. Und musst noch telefonieren. Na, das Ach. ergibt doch aber keinen Sinn. Ach. Auf jeden Fall muss ich ja. arbeiten. Was? Das Leben ohne Arbeit, was ist das Leben ohne Arbeit? Du, wenn man genug ist, muss man doch nicht arbeiten. Das ich hab genug Geld, aber ich, noch dabei. ich also will noch mehr. Zu ich, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ja, aber dann brauchst du doch nur in dein System investieren und nicht arbeiten gehen. Woher wissen Sie das, Oder dass ich nicht mache? Ich das mache das einfach nur logisch. Das ist einfach nur logisch. Das ist nicht logisch. Nein. Doch. Das ist nicht logisch. So. Naja, Nein. Also ich finde das schon logisch, wenn dein System so gut sein soll, dass ich nicht mehr arbeiten gehen brauche. Warum arbeitest denn du dann? Ich, ich muss die Prognose also jeden Tag machen. Es ist nicht, dass der System jetzt zaubert. Ach, ich habe nicht Ort gesagt, nicht dass da ein System Ihnen, ich habe nicht gesagt, dass der System sagt, dass alles und jetzt müssen wir machen, was der System sagt. Ich habe gesagt, es muss die Prognose gemacht werden, jeden Tag, damit wir die Verluste vermeiden können. Das habe ich gemeint und gesagt. Ja, aber wenn ihr Verluste nicht gesagt, aus dass aus nicht vermeiden könnt, dann frage ich mich, warum du noch telefonierst. Du brauchst doch bloß dein ganzes genau. Geld ja, in Ja, das lass System mich beantworten. Und brauchst nicht mehr arbeiten. Lass mich beantworten. Lass mich beantworten. Ja. Ich arbeite hier für eine Firma, richtig? Ja, denke ich mal. Also, wenn man das so nennt, ja. Aber ich würde es jetzt nicht Firma nennen, aber okay. Okay, Sie haben immer etwas zu sagen, wenn ich sage. Ja. Okay. Also, ich arbeite für eine Firma. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass die Firma sozusagen keinen gutes Zustand hat und Ihnen braucht oder jemand anderen. Ja, aber weil sie werden und sie können unsere Firma nicht retten. Egal was sie tun, sie können die Firma nicht retten, wenn die Firma, wenn es bei Firma nicht so gut läuft. Aber der Grund, warum ich warum ich mich bei ihnen melde, ist das: Wir als Firma, wir wollen uns vergrößern, weil Kryptowährung ist Zukunft. Ja, aber da braucht ihr doch nicht also, das Geld von den Leuten. Dann könnt ihr doch euer eigenes Geld da reinstecken. Aber wieso sagen Sie, weil denn Sie sagen, Sie beleidigen mich. Wieso sagen Sie, Sie brauchen das Geld von Leuten? Welche Geld? Was für Geld? Ja, die 250, Wer Geld, oder 000. Wer hat das gesagt? Hab ich ja, Ihnen das steht nicht in deinem Skript, das wäre der nächste gesagt. Punkt gewesen. Wow. Das wäre, also Sie können zaubern. Sie können ja. wissen, was ich gesagt, was ich sagen hätte. Ja, das liegt daran, weil Sie schon so viele Leute angerufen haben, die das gleiche verkaufen wollten. Vorher wissen Sie das, dass ich das gleiche sage. Ich sage es nicht, dass... Naja, weil Und wieso sagen gleiche, Sie, wieso, aber wieso sagen Sie, Moment, Moment, es hat gar nichts die Musik damit zu tun. Sondern jetzt, zeigen Sie mich so. Wieso sagen Sie, nehmen Sie Geld von anderen Leuten? Was kann man mit 250, Beispiel, 250 Euro, Euro machen? Moment, was kann man mit 250 Euro, mit deinem ja. Geld zum Beispiel, was kann man machen? Sagen Sie mir. Ja, sag du mir mal lieber, warum du einen neuen Namen hast. Vorher hieß du doch mal Lukas Preis. Ich, bitte? Lukas Preis. Lukas Preis. Ja, das war mal dein Name. Ist der erste, musst ja. du nachdenken. Jetzt musst du aber dolle nachdenken. Wann habe ich gesagt, dass ich bin Lukas? Ist schon Preiss. eine Weile. Ja, da hast du noch für ein, für ein anderes Unternehmen telefoniert. Ich? Mhm. Guck mal, du weißt doch, dass du das äh, so es gut? Dass die Leute bei euch Geld ihnen gut? Eure Firma. Ja, stopp, stopp, stopp, stopp. Gebt's ihnen gut? Ja, danke. Ich habe mit ihnen noch nie mein Leben gesprochen. Was für Preis! Ich bin Lukas Beck! Das bin ja. ich! Und Was das letzte Mal hieß es nur noch Lukas Preis. Wann haben wir miteinander gesprochen? Ja, ist schon eine Weile her, müsste ich jetzt die Aufzeichnung wann? raussuchen. Wann? Wann? Nein, nein, nein, sagen Sie mir wann! Ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Hier rufen so viele Betriebe. Sie lügen! Sie lügen! Nee, noch nie in meinem Leben habe ich mit Ihnen ja, gesprochen. Vielleicht finde ich nie. ja mal den Schnipsel und kann den mal reinpacken. Was? Ja, ich sagte, vielleicht finde ich Sie die zuletzt? Aufzeichnung noch, als wir mit Lukas Preis telefoniert haben. die Aufzeichnung! Finden Sie auf Zeichen, falls Sie es wirklich die mhm. meine Stimme vergleichen, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Nee, ich will ja von Ihnen nichts. Aber guck mal, das läuft doch in eurer Firma wie folgt. Man zahlt bei euch die genannten Summen ein, also zwischen 250 und 1000 Euro. Und danach ja. investiert ihr das Geld nicht bei der Börse, sondern das bekommt euer Chef und davon zahlt er euer Gehalt. Mehr Sinn steckt da nicht dahinter. Ihr betrifft nur die Leute. Da wird nichts investiert. So ist euer Gehalt. Haben Sie Erfahrung damit? Haben Sie Erfahrung damit? Ja, nicht private Erfahrung, eher berufliche Erfahrung, würde ich dazu sagen. Ah. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Na Naja. Siehst du so, das aber. Kann passieren. so ist es aber so Das Be kann passieren, das kann passieren bei unlizenzierten Firmen. Aber bei lizenzierten Firmen passiert das nicht. Ja, und wo seid ihr äh, lizenziert? Bitte? Wo seid ihr lizenziert? Wo sind wir lizenziert? Ja. Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ach, siehst du, also auch unlizenziert. Nein. Nein! Aber natürlich, natürlich lizenziert schön, wie da hinten im Hintergrund einer rumschreit. Brüllt er wieder noch einen anderen Kunden an, ne? Wissen Sie, warum er schreit? Ja, wahrscheinlich, weil irgendjemand sein Geld nicht einzahlen will. Weil jemand heute 2000 Euro verdient hat. Ja, bestimmt. Deswegen schreit er auch Nein. Genau. Wollen Sie das nicht? Wollen Sie das mich seid reden? ist doch auch nicht lizenziert. Das ist dir doch klar, dass das alles so gut ist. Natürlich, wir sind lizenziert. Natürlich Na, dann sag wir mir doch wo. Aber ich habe ihnen nach ihrer Arbeit gefragt. Sie hat mich nicht gesagt. Wieso sollte ich ihnen das sagen? Ach so. Na ja, weil ihr vielleicht die Firma am anderen, an der anderen Seite seid und seriös wirken ah. wollt. würde man das auch wissen, wo man ah. lizenziert ist? Also selber geben Sie, selber geben Sie keine Informationen. Aber natürlich Informationen wollen Sie holen. Ja, muss man ja auch so als Kunde machen. Ist ja auch. So läuft das eigentlich auch. Man gibt selber möglichst wenig Daten und die Nein. Firma verrät alles. Nein. So funktioniert Nein. gegenseitiges Vertrauen mit einer Firma. Ich ja, hab... Schau mal, schau mal. Ich gehe auch nicht bei Edeka einkaufen und schreibt da vorher meine Daten ran Aber der Inhaber von Edeka muss seine Daten an die Scheibe schreiben. So funktioniert nun mal Geschäftsbeziehung. Ja, das kann ich Ihnen alles zeigen. Mhm. Sie sagen, wo er lizenziert ist, Adresse von unserer Firma, ja, wo ich weiß, ich weiß, der, der Geschäftsführer gilt. ist, Moment, Moment, Moment, der Geschäftsführer, wir sitzen, wer ich bin, was wir machen und so weiter. Falls Sie Interesse haben, falls Sie kein Interesse haben, sie kein Interesse haben. sie kein Interesse haben, weil ich habe nur mit Ihnen gesprochen, weil Sie haben so geredet, als wären sie Okay, also ich nicht Ich habe jetzt halt mehrfach nach der Lizenznummer gefragt, aber sagen kannst du sie mir nicht. Also, unseriös. Das, egal was ich sage, sie werden, sie werden das gleiche sagen. Egal was ich sage. Ja? Sie werden nie, nie... Ich denke, Sie wurden schon mal damit beschäftigt und es nee. hat bei Ihnen nicht geklappt. Das spricht nicht der Tatsache. Blau genug Aber mir ist Zeit, egal, mir ist egal, schau mal, ich habe jetzt einen Termin mit meinem Kunde. Mhm. ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Ach so, jetzt willst du denn das Gespräch abwürgen, weil du merkst, jetzt ist da nichts mehr zu holen, keine Beute. Auf keinen Fall, ich habe ich hab mhm. am Anfang gewusst, dass Sie ja. kein Interesse haben, das, ich habe noch mit Ihnen gesprochen. Ja, um die Aber Zeit ein bisschen vorzuschlagen, damit das Thema gut aussieht. Dass dein dass Chef denkt, du hast jetzt ein Kundengespräch geführt und leider keinen Erfolg gehabt. Dafür hast du jetzt Zeit genutzt. Richtig, so funktioniert es. Weil ihr auch nicht immer Bock habt, ständig einen neuen am Telefon zu haben, ist ja auch nur menschlich. Aber letztendlich weißt du, dass das alles nur Betrug ist, was ihr da macht. Betrug? Ja. Okay, das ist deine Meinung. Das ist, ein, das ist nicht eine Meinung, das ist eine Tatsache, die sich Stopp, stopp, stopp. stopp. Nein, jetzt hören Sie mich so. Nee. Hab ich ihn schon mal betrügt? Nee. Hast du noch nicht geschafft auch Hab letzten ich ihn schon mal betrügt? Moment! Wieso sagen Sie, sie sind, sind betrügt? Haben Sie schon mal probiert? Ja man hört's doch raus. Ihr könnt euch doch nicht aus Nein, nein, nein, nein. Haben sie schon mal Hört man aus, man hört mal sehr vieles raus. Haben Sie schon mal probiert? Was? Haben Sie schon mal probiert? Hab ich, das ich schon, das schon mal betrügt. ...reinschreist, dann klippt dein Mikrofon und wirkt deine Stimme ab. Dadurch hört man nur noch Brocken. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, das Mikrofon muss noch ein Stückchen weg vom Mund. Oh, Ja, jetzt, so, so. Hallo Herr ja. Steinzager, hören Sie mich? Der andere ja. wurde unterbrochen. So, Herr Steinzager, hier ist Eliberg Berke von der Europäischen Haupthandelszentrale. Wie ich sehe, gestern haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht und ich habe Ihre Anfrage im System bekommen. Ich denke, Sie interessieren sich für Onlinehandel, ja? Ja, schon. Okay, sehr schön. Deswegen rufe ich Sie auch an, damit ich Sie über weitere Schritte informieren kann und damit wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren können. Ich habe einfach einige Fragen an Sie, damit wir das richtige Handelskonto aktivieren, ja? Aha. Und zwar, Herr Steinfeld. Machen Sie bitte das zum ersten Mal oder haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Was meinen Sie? Also, haben Sie schon Erfahrungen? Haben Sie schon gehandelt mit Kryptowährungen, mit Aktien oder mit solchen Sachen? Und nee. dann machen Sie es zum ersten Mal. Zum ersten Mal machen Sie auch also alles. Okay, Herr Steinfanger, das ist in Ordnung, dass Sie keine Erfahrungen haben. Ja. In diesem Fall werden wir für Sie das Konto auf unsere Empfängerplattform einrichten. Und als Empfängerkunde bekommen Sie alle Unterstützungen von unserer Seite. Sie haben auch eigentlich Glück gehabt, denn seit September haben wir ein neues Projekt. Sie sind genau innerhalb dieses Projekts bei uns angemeldet. Daher alle diese Unterstützungen bekommen Sie kostenfrei von uns. Und zwar, Sie bekommen einen Finanzberater. Mit Ihrem Finanzberater können Sie Ihre Strategie planen und das alles im Voraus besprechen, wann, wo und wie genau Sie das Geld investieren sollen und wie Sie am besten profitieren und außerdem, Sie bekommen Zugriff zu einem Metatrader. Es ist eine Online-Software, funktioniert wie ein Roboter und es wird für Sie automatisch handeln, kaufen und verkaufen, damit Sie Ihr Kapital maximalisieren können. Ist das für Sie klar? Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass man da irgendwas einfallen will. Wie bitte? Ja. Können Sie es wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, für mich ist nicht klar, wie Sie gleich darauf schließen, dass die Leute bei Ihnen einzahlen wollen. Sie sind selbst so, dieser, Sie haben selbst so das Konto gemacht. Ich, habe ich etwas von Ihnen verlangt? Nein, was ja, brauche ich? Einzahlung haben Sie ja gleich in den Raum gestellt. Ja, es geht um Onlinehandel. Und Wenn Sie nicht investieren, womit handeln Sie? Ja, Onlinehandel ist ja sowas wie Amazon. Sie meinen Investitionen. Das okay, sind zwei ich ganz fertig. verschiedene Dinge. Dup. Hallo. Mhm. Guten Morgen. Spreche ich gerade mit Herrn Wolfgang. Ja. freue mich. Ich bin Anna. Ich schube Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System Germany. Ja. Okay? So, wir werden Ihr Konto aktiver machen. Okay? Nein. Wie Sie nee. haben eine Anmeldung gemacht. Ja, aber das heißt Herr Wurstwasser. Okay, Herr Wolfgang, Sie haben nee, eine Anmeldung nein. gemacht und um das Was ist das, nein, Herr? Das heißt äh, nicht für Das Sie, ist Herr nicht deine Spiele. Ja, richtig. Das finde ich auch nicht lustig. Warum haben Sie das Anmeldung gemacht? Das heißt Herr Wurstwasser. Nochmal? Wurstwasser. Herr, Sie haben nee, ein Konto Herr Wolfgang, und das Konto. Was ist das? Nein, nein, nein. Lassen Sie mich reden, okay? Aber Sie können doch gar nicht reden. Was ist das? Wurstwasser ist mein Nachname. Wurstwas? Wurstwasser. Ja, Wurstwolfgang. Nein, Wurstwasser. Nur Wurstwasser. Herr Wurstwasser. Okay, und jetzt wir Am werden Ihr halten. Konto aktiver machen, okay? Herr Wurstwasser. Okay Herr Wurstwasser, ich verstehe. Ja. Können Sie Internet benutzen? Könnte ich machen, ja. Okay, gehen Sie bei Google? Nee. Was ist das, nun, nee, nee, nee? Was heißt das, was Sie da sagen? Das kann man... Das habe ich nicht... Das habe ich nicht so richtig verstanden. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich gerne mit Herr Wurstwasser. Ja. Lukas Bergi, im Apparat, ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin System. Guten Tag Herr Bergi. Ja, wie geht es Ihnen heute? In Zukunft. Haben Sie eine schöne Wochenende? Ja. Das freut mich sehr, ich auch. Aber ja, ich arbeite heute auch, ja. Herr. <lacht> ja, ich arbeite nicht. Ich streichle gerade meine kleine Katze. Verstehe ich. So, Herr, ja, ich ja. habe Ihnen angerufen, wie gesagt, über Ihre Anmeldung. Über Bitcoin äh, System. Oh, das ist ja entzückend. Okay, haben Sie mit anderen Supporting gesprochen, Herr? Ja, da hat so eine komische Frau angerufen, die war unverschämt. Verstehe ich. So, äh, Sie haben diese Anmeldung gemacht, das stimmt. Doch, deswegen rufe ich ihn auch an. Deswegen sollen wir weitermachen, Herr. Welche Anmeldung denn? So, äh, wie gesagt. Werde ich Ihnen jetzt helfen, und um diesen Konto Bettina, aktiv... Bettina. Wie bitte? Was? Wie gesagt, ich werde Ihnen helfen, weiterzumachen, um diesem Konto... Herr, hören ja. Sie mich auf, okay? Wie aufhören? Was meinen Sie denn? Hören Sie mich auf? Habe ich nicht ganz verstanden, Akustisch. Wie funktioniert das? Das funktioniert, dass Sie mich mit anhören sollen, okay? Ja, das mache ich. Okay, gut. So sprechen Sie mich, weil ich spreche. Herr, ja. machen Sie keine Spaß hier, es geht was über Ihren Geld, Geld okay? Es geht um mein Geld? Oh. Es geht über oh. Ihre Geld hier, genau, Herr Wurstwasser, machen Geld. Sie keine Spiele, Sie haben diese Mahnmeldung selber gemacht, Geld okay? macht Geld. Möchten Sie kein Geld verdienen, was sind Sie? Arm? Nee. Haben Sie kein Geld zu investieren, ist das... So, was Sie sind Sie... Sind Sie arbeitslos, dass Sie über arme Leute sprechen? Ah, ich bin kein Arbeitsloser, ja. aber Sie haben diese nee. Anmeldung gemacht selber. Das meint, dass Sie kein Geld haben zum Investieren. Oh. Sie müssen Geld verdienen. Sie müssen ein bisschen langsamer reden, sonst verstehe ich Sie nicht so gut. Oh, Sie verstehen mich nicht. Sind Sie ein Ausländer? Okay, soll ich langsamer sprechen für Ihnen oder wie? Ja, das wäre Okay, klar. werde ich, werde ich, du kleines Ausländer. Gut und Sohn. Ja. Wie gesagt, Ja. Ich rufe Sie an. Ja. Und woher kommen Sie her? Woher kommen Sie? Von draußen. Ja, wo? Von draußen. Welchem Land? Ach so, vom Außenland. Ah, von Arabia. <lacht> Deswegen verstehen Sie kein Deutsch. Okay. Ja, ich verstehe. Okay, ja, ich, äh, ich arbeite nicht mit Arabienkunden. Weil die meine kein Arbeit Geld haben. Und so, ich verstehe, wieso sie kein Geld haben. Ja. Ich dachte, sie. Waren <lacht> groß. Okay, okay. Sie einen Aber Tag? 250 Euro hat jemand. Das, das bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Okay. Reiche ich sehe gerade meine kleine Katze. Ja, ich hab's. Kein Zeit für Wortspiele hier. Okay. Was benutzen Sie gerade? Eine Laptop oder Handy? Was? Also, <lacht> Sie haben auch kein Geld, so Sie haben auch keinen Laptop oder Handy. Verstehe, so Sie, Sie rufen Sie mich an ja in meinem Nokia, Nokia Handy. Sie haben ein Nokia Handy? Ja, okay. Okay. Okay, ja ich verbinde jetzt Ihnen mit meinem besten Kollegen, mit dem besten Support-Team, das wir hier haben. Ja. Ja, hallo. Bettina. Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo Bettina. Hallo, können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören Bettina. Mein Name ist Aiden Braun, Herr. Bettina Braun? Aiden, Aiden. Was? Ich bin Aiden Braun, Herr. Können Sie mich hören, oder was? Ich dachte Bettina Braun. Nein, Bettina, Aiden. Also der Kollege hat gesagt, er gibt mich jetzt an Bettina weiter. Guten Tag, Hallo, schönen guten Tag, spreche ich mit Lori, Lori knusprich Knusprig, korrekt? Lorioris Knusprig Knusprig, wäre der Name richtig ausgesprochen. Okay, danke schön. So, ja, ich bitte heiße Silver Ich dachte Pimmelotter. Können wir uns auf Pimmelotter einigen? Sprechen Sie Deutsch oder lieber Französisch? Nö. Nee. Was bitte? Ich heiße Silvia Stein, ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung auf Bitaurox. Ich bin Ihre Kontoberaterin, ich helfe okay. Ihnen bei der Aktivierung und plus gebe ich Ihnen Informationen, wie es funktioniert. Herr ja. Knusprich, Knusprich, äh, soweit ich mein System überprüft habe, haben Sie keine Erfahrung in diesem Bereich, bin ich korrekt? Äh, Okay, äh, weiter zur Information gebe ich äh, unser Anruf zu Maria Weber. Bleiben Sie kurz. Ah ja, du Bimmelauto 2. Hallo, spreche ich mit Lori Orich? Ja, ich spreche, nee, Sie sprechen mit Herrn Knusprig Knusprig, um ganz genau das Ganze zu nehmen. Und mit wem spreche ich da jetzt? Ja, guten Tag. Einen wunderschönen Tag, Gerol Stein hätte ich angesprochen. Ja, ist am Apparat. Herr Stein, Klaus Podolski am Apparat. Steiner. Ich melde mich aus, aus der Verwaltungszentrale der gs verein aus Berlin. Es geht um Ihre kostenlosen Gewinnspielteilnahme, die Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Sie es vergessen zu kündigen oder lassen Sie das Bedarf nicht weiterlaufen für zwölf Monate, 89, 90 Monate, Herr Stein? Und was denn für ein Gewinnspiel? Bei der eure checkboard bei der ich staatlichen Lotterie. Sagt mir nichts. Also Sie haben, sich, Sie haben sich vor vier Monaten bei den übrigens Aktionen der, Aktion der kostenlosen Gewinnspiele der staatlichen Lotterie sich eintragen lassen. Kostenlos drei Monate und die Eintragung war über Katalogbestellungen, Zeitschrift, Abo... Umfragen, Preis aufschreiben, online -Markt, Strom, nur Medienmarkt, Marktforschung, Strom- und Gaswechsel. Das macht jetzt Habe ich alles nicht gemacht. Wir sind nur. Ja, ja, okay. Wir sind nur. statt. Äh, wir sind nur jetzt gesetzlich verpflichtet, Sie nochmal anzurufen, um Ihnen das zu Bescheid zu sagen. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie diese zwölf Monate 89, 90 nicht zahlen und spielen wollen, auch welchen Gründen auch immer, dann haben Sie das Recht auf eine kurze Minderung. Laut des Gesetzes BGB, Paragraph 312 Absatz 3, unter der Einhaltung der Mindestaufzeit drei Monate damit sie frühzeitig aussteigen zu können. Möchten Sie den Ausstieg wahrnehmen für drei Monate oder sollte es weiterlaufen für zwölf Monate? Herr Stein. Ich bezahle das gar nicht. Gut, dann leite ich die Unterlagen so, wie es weiter für zwölf Monate dann, Herr Stein. Schönen Tag noch wieder. Ja, Tschüss. was nennt man Abrechnung? Ja, bitte. Hallo? Ja. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Thomas Andersson am Telefon. Ich spreche mit der Puppe. Pick. Ja? Ich grüße Sie, Herr Fick. Kann ich ficken? Was haben Sie für ein Problem eigentlich? Ja, aber wie heißen Sie? Herr Fick, steht doch da. Wie? Der steht doch da, haben Sie doch vorgelesen. Äh, ja, aber ich denke, sehen Sie nicht, Fick. Haben Sie irgendein Problem? Was rufen Sie bei mir an? Oh, Warten Sie ganz kurz bitte. Ah, wer sind sie, wer sind sie, du Hurensohn? Und sie irgendwie Deine Nummer ist in der schwarzen Liste von Kriminalpolizei, mhm. weil sie spielst mit Leuten. Machst du YouTube? Ja. ja. Ja. Sind sie eine YouTuber? Nee. Wie hier ist deine Kanäle? Ja. Wie heißt deine Kanale? Erika. Wie? Erika Braun. Erika Brown, ist dein ja. Kanal in YouTube? Listen. Okay, ich mag subscribe. Ja. Jetzt sofort und ich gucke in dein Video. Okay, aber wie ist dein Name? Name Ja, steht doch da. Stef Becker? Okay, alles klar, Hey <lacht> Finden Sie das lustig, ja? Ja, guten Tag. Da hört man nichts. Hm. Das ist ja schlecht. Hallo? oder ja, nicht. Ja, bitte. Ja. Hallo guten Tag, ich bin jetzt genau. Karl Können Sie mich hören? ja, aber Sie muscheln sehr schnell. Ich habe den Anfang Ach. nicht verstanden. Also, ich bin Kevin Winkelam am Apparat von der Trading Academy. Wir gehören zu einer speziellen Abteilung für die Leute, die schon bekannt mit dem Finanzmarkt sind. Auf unserem System steht, dass sie mit dem Finanzmarkt vertraut sind. Stimmt das? Nee. Also, ich hoffe, Sie haben schon gut erfahren. Also, ich hoffe, Sie haben schon gut erfahren mit Onlinehandel. Was für einen Erfahrung haben Sie bis jetzt? Haben Sie schon äh, positive erfahren oder negative erfahren mit Onlinehandel? Lesen Sie da nur den Quatsch ab, oder antworten Sie auch auf das, was man Ihnen antwortet? Oh Nochmal? Ja, ich merke schon. Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo? Guten Tag, ich freue mich Herr Reiner. Was für ein Ding? Mein Name ist Paul. Ich rufe ja Sie von Syspro-Firma, das ist eine Finanzmarke. Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Nee. Ich rufe hier zu ihm, mit Aktivisationen um deinen Account und gleich Starten ist zum Finanzmarkt. Und warum und rufen Sie da an? auf zweite Einkommen. Bitte? Warum rufen Sie da an? Ja, ich rufe dir ja zu Himdia mit Aktivisationen um deinen Account. Was? Herr Rainer! Kannst ja. du Nein. hören, mit ja? Nee, nicht wirklich, weil sie nuscheln so. Ja, du kapierst, was ich spreche zu um dir, oder? Können Sie mich bitte mal sitzen? Ich möchte nicht von Ihnen geduzt werden. Hallo, Sergei. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich hoffe, Sie können bei, bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben. Vor einiger Zeit und Geld haben Sie... Können Sie Ihre Stimme ertragen? Warum haben Sie registriert, Sergei? Also Ihre Stimme ist so furchtbar, haben Sie da auch noch einen anderen Mitarbeiter? Aha, okay. Bitte nicht registrieren mehr. Tschüss. Das war's schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine Party mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!